Helena Steinhaus wächst in den 90ern in Bochum und Witten auf. Ein echtes Rohpottkind. Als 17-Jährige lernt sie die dunkle Seite des Sozialstaats kennen, als sie mit ihrer Mutter und dem Bruder zeitweise von Hartz IV lebt. Aus wenig Geld wird über Nacht viel zu wenig. Und dazu das Jobcenter. Geld dazu verdienen als Jugendliche geht nicht. Ausziehen mit 17 musst du beantragen. Helena möchte unabhängig sein. Also geht sie neben der Schule arbeiten und erkämpft sich die Genehmigung vom Amt auf eine eigene Wohnung. Helena geht nach Berlin. Ganz normal, dass sie während dem Studium wieder Kellnern geht, für die eigene Freiheit. Damals wird sie erstmals von der Idee des Grundeinkommens. Geld bekommen? Einfach so? Scheint ihr damals ziemlich absurd. Aber die Rohstoffpädagogik aller Hartz IV kann es auch nicht sein. Irgendwie muss das doch gehen. Ein Mindestmaß an finanzieller Sicherheit für alle. Ohne Angst und unabhängig vom Elternhaus. Hartz IV ohne Sanktionen. Ein erster Schritt Richtung Grundeinkommen. Also gründet Helena 2015 mit Freunden den Verein Sanktionsfrei, der Hartz IV Sanktionen und andere Notlagen einfach mit Spendengeldern ausgleicht und juristisch dagegen vorgeht. Und heute ist sie zu Gast bei Die Verlosung.